Wir haben uns in der letzten Woche gemeinsam mit iranischen Parlamentariern getroffen, und zwar hier in Brüssel. Und haben unter anderem über die Menschenrechtssituation gesprochen. Und das war eine sehr enttäuschende Diskussion, die wir hatten, wo klar war, dass dieses Thema nicht angesprochen werden soll. Und auch das Thema Religionsfreiheit wurde abgewiesen. Das wurde überhaupt nicht besprochen, obwohl wir es, konkret ich, zum Thema gemacht hatten und was mich besonders ärgert ist, dass ähm, die Unterdrückung von religiösen Minderheiten wie der Bahá'í äh, weggewischt wird. Es wird gar nicht in den Mund genommen, dass es die Bahá'í überhaupt gibt und äh, das ist etwas, was, äh, denke ich, gegen die Werte der Menschenrechte verstößt, gegen internationales Recht verstößt und beweist, dass sich im Iran nichts geändert hat. Was die Baha'i äh, angeht, will ich ganz klar sagen, äh, sind wir strikt dagegen, dass man Menschen wie sie äh, inhaftiert, weil sie für das Recht auf Bildung eintreten oder weil sie sich dafür einsetzen, dass äh, Religion ihre Religion ausgeübt werden kann. Das ist äh, etwas, äh, was völlig inakzeptabel ist und wo wir auch als Europaparlamentarier Druck machen werden, dass dies zum Thema wird hier im Europäischen Parlament und wir uns dezidiert auch äh, gegen diese Praxis in der, im Iran, in der Islamischen Republik Iran, aussprechen werden. Es kann nicht sein, dass nur eine Religion gilt. Es kann nicht sein, dass man äh, religiöse Menschen assimilieren will. Es muss sein, dass es Freiheit gibt, äh, Gedankenfreiheit, Religionsfreiheit, Kommunikationsfreiheit. Alles ist nicht gegeben im Iran. Wir werden keine äh, Ruhe geben, bevor nicht diese Probleme gelöst sind. Ich denke, es ist ja unfassbar, wenn äh, solche Persönlichkeiten wie Frau Sabé oder wie Frau Kamala Wadi äh, tatsächlich inhaftiert werden, in, in, im Gefängnis sitzen dafür, dass sie sich für die Bildungsfreiheit einsetzen, dass Studenten äh, nicht studieren können, dass also äh, solche Grundrechte verweigert werden und dass tatsächlich auch kein Aufschrei in Europa ist, das ist völlig unakzeptabel. Und deswegen setzen wir uns für die Freiheit dieser sieben Lieder ein. Das ist zwingend erforderlich und äh, auch ich selber werde Druck machen, dass wir in einer der nächsten äh, Iran-Delegationen über die Situation der Abahai uns verständigen.